Hallo zusammen, mein Name ist Timo Scheierlein, ich bin von der Firma Helpa. Wer es noch nicht weiß, Helpa ist die Abkürzung von Helsing Paint Art. Ich denke mal, jetzt weiß jeder, was damit gemeint ist. Ich habe euch ja das letzte Mal mein Helpa Harz vorgestellt und wem das zu langweilig ist, einfach nur zu gießen. Wo ist das? Da ist es. Habe ich euch noch einen kleinen Special, einen Effektblaster. Damit könnt ihr noch mehr Zellen und Strukturen machen in das Harz. Und das wollte ich euch in diesem Video mal zeigen. Also, dann lasst uns starten. Ich habe mir drei Farben angemischt. Das ist echt rot, schwarz und gold. Ja. Wer wissen möchte, wie man Farben, also Pigmente mit dem Harz anrührt, schaut euch bitte das vorige Video an. Da habe ich alles genau erklärt. Ich verlinke es euch oben und dann passt das. So, hier dieser Effektblaster. Mache ich jetzt zwei Tropfen in das Rot rein. Und ich denke mal in das Gold. Ich mache ihn alle drei rein. etwas umrühren so dann würde ich sagen wir starten einfach mal nehmen wir mal einen becher mischen wir das also ähnlich wie beim acrylgießen schwarz, rot, gold, und machen wir einfach mal einen Flip Cup, also ihr könnt da wirklich Zellen und Strukturen rausbekommen. So. Seht ihr was da passiert? Ist jetzt nur ein Beispielbild, damit ihr seht, wie es funktioniert. Okay. Jetzt spielen wir noch ein bisschen? We golden. Wir es natürlich auch etwas laufen lassen. Mal schauen, dass er nicht zu so viel verliert. und ja, ruhig ich mal ein paar Tropfen rein ich habe jetzt diesmal auch 80 Gramm angerührt halt äh, 80 Gramm Entschuldigung <lacht> 90 Gramm das heißt 60 Hz und 30 Hz, weil 75 Gramm insgesamt war mir. Es reicht aus, aber es wird eng, darum mache ich lieber noch ein bisschen mehr. Hier noch den Rest Gold. Ja, okay, nicht mehr viel. Gut. Schön schauen, dass wir die Ränder auch zubekommen. Okay, soweit alles voll. Da habe ich noch eine kleine Luftblase drin. Gut. Ihr seht also, da kann man schöne Strukturen machen, teils das heißt auch Zellen. Jetzt kommt es wieder auf das Erhitzen drauf an, dass man die Luftblasen rausmachen. Aber denkt daran nicht zu arg erhitzen, weil das Harz je wärmer es wird, flüssiger wird. Nicht, dass wir jetzt alles wieder zerstören. Also da ein bisschen aufpassen. Weil der Rest wird sich dann auch noch beim Trocknen. die Bläschen. ja Jetzt spinnt mein Brenner wieder. Okay, dann lasse ich das jetzt mal so. Möchte er dann nicht zu viel machen. Gut ich zeige es euch jetzt einfach nochmal von nahem und dann auch wenn es getrocknet ist alles klar dann bis gleich jetzt das bild von nahem ihr seht also es glänzt schön Seht ihr, was immer für Strukturen hier rausbekommt? Ich habe etwas zu viel rein von diesem Effektblaster, wollte euch aber zeigen, was geht. Ihr braucht da eigentlich nur einen Tropfen und das vielleicht auch nur in eine Farbe reinmachen. Aber da könnt ihr selber dann rum experimentieren. jeder seine kreativität ausleben soll jetzt ja nur das ist auch cool ein beispiel sein ich sehe mich in der kamera das ist brutal wie das glänzt auch hier ne? Okay. Damit ihr das auch mal gesehen habt. Und ihr wisst, ich stehe euch ja immer mit Rat und Tat zur Seite. Gut, dann zeige ich es euch nochmal, wenn es getrocknet ist. Und dann. Bis gleich. So, seht her. Das Bild liegt jetzt 24 Stunden, ist soweit trocken. Wie gesagt, nach 48 Stunden komplett getrocknet. Ihr seht auch diese Strukturen, hat es beibehalten. Ja, ganz gut erkennen. Und wie gesagt, der Glanz ist natürlich genial. Okay. Ich werde jetzt hier auch das Klebeband abziehen. Wie gesagt, komplett unten abgedeckt. Es kann in Einzelfällen mal, hier seht ihr, hier auch etwas runterlaufen, kann man aber dann abschleifen. Habe ich das Klebeband wahrscheinlich nicht dick genug dran gedrückt? So, aber sonst okay. Ja, alles schön sauber, auch an die Ränder. Muss immer aufpassen wegen der Kamera. Gut, wie gesagt, hier könnt ihr dann auch nochmal polieren. Also, Politur könnt ihr eine ganze normale Autopolitur nehmen also für autolack funktioniert und dann war es das schon wieder von mir ich hoffe euch hat es gefallen wenn ihr fragen habt wie gesagt da ist auch noch dreck mache ich weg wenn ihr fragen dazu habt einfach schreiben ansonsten wünsche ich euch was bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye.